Hi und willkommen mein name ist an die und ich begrüße euch zurück zu let's play dragon ball seit Kakarot. ja in der letzten folge haben wir die unterbrechung nummer ich habe keine ahnung äh, ein bisschen angefangen und ja wir sind durch die gegend gelaufen haben ein bisschen nebenquests gemacht haben ein paar alte bekannte wieder bekämpft ein davon von dem war erstmals zum ersten mal begegnet sind im letzten part und ja langsam. Ähm, ich habe mir von den Dragon drücken gewünscht und ja da sind keine neuen denn da hat uns ja voll reingelegt ähm, wir haben konnten drei wünsche äußern aber wir konnten uns nichts was besseres wünschen so wie er gesagt hat also keine neuen wünsche keine äh, du kannst jetzt Freezer wieder leben und so oder irgendwas anderes tolles ne Die ganzen standard dinger hier du kriegst bei seni der Wunsch ist du wirst steinreich und ich krieg 50.000 Seni. Ja, super. Das ist nicht steinreich. Ja, da habe ich ein paar Items bekommen und Medaillen. also Einzige, was ihr wünschen kannst. Dabei will ich doch nur eines. Kinder zu gauchi Okay. Ähm, hier ist eine Nebenquest. quest äh, Ich glaube, alle Nebenquest sind so Level 55 irgendwie so. Ne? Hi oh, hallo Was machst du hier? na ja also mein vater ist vollkommen in seiner arbeit vertieft wenn du zeit hast könntest du wirklich äh, könnte ich wirklich deine hilfe brauchen wäre das möglich ja aber sicher warum ist wohl immer so putzig in dieser katzin der folgte wissenschaftler was ja wenn es in ordnung ist dass ich helfe danke du hilfst mir sehr das hilft mir sehr also wobei brauchst du denn hilfe naja es geht um meinen vater hm, hier sind alle ressourcen erschöpft ich könnte es an diesen anderen ort versuchen aber wie lange würde das dauern hm, hm. siehst du das geht schon eine ganze weile so soweit er sich in irgendwas hineinstößt dauert es ewig bis er da wieder rauskommt er ist ganz allein hierher gekommen ich hatte schwierigkeiten ihm zu folgen aber ich bin es leid mich damit abzugeben und so also dass du mir helfen kannst <lacht> erledige ihn ich würde ja gerne helfen aber ich weiß nicht was ich für einen forscher wie ihn tun kann dich, das ist überhaupt nicht kompliziert ich möchte nur dass du ein paar Materialien für ihn sammelst. okay das schaffe ich hey papa hey papa hm? Hm, was ist hast du mir noch einen enkelkind geschenkt ja, was verhältst du mich eigentlich für ein ba babyfabrik ich habe jemanden gefunden der hilft hier sag ihm was du so brauchst ja, hm, mal sehen Mach ich wahrscheinlich schon alles ne? pass auf arzt draculi großes dragolit mastiges ist Drag Dog ich habe keine Ahnung, was ist Draculi Dog mal? Das sollte alles, sein, was ich gerade brauche. Ähm, ich weiß, was du denkst. Was sollen diese ganz verwirrenden Namen richtig? Und alles davon findet sich am selben Ort. Jetzt mal, wenn ich es wird es wird, mal, wenn ich jetzt bestelle, wird es dann die falsche Adresse geliefert. Ich dachte mir, es wäre schneller, die Sachen einfach selbst zu besorgen, aber hier ist nichts mehr. Es gibt einen anderen Ort, an dem es sich befindet, was ich brauche. Allerdings ist für mich ein bisschen zu weit weg okay ich kann das für dich übernehmen danke ich mache den ort auf deine karte viel glück da draußen in der nähe des orts den ich gerade genannte gibt es einen Bergarbeiter, der sich mit Mineralien auskennt. Ich rede mit ihm alles klar wenn es sonst nichts ist, ne? ist hier schon ja, ne? ja, Okay. Ich davon aus, ja. Nö. Also, nein, und ich habe geht am Piccolo im Team genommen, weil macht er sowieso keinen Unterschied. Und irgendwie dieses unter dem Radar-Fähigkeit funktioniert auch nicht so, wie ich mir halt vorgestellt hatte. Ich werde immer noch von den Gegnern gesehen, also ja, das ist ein bisschen doof. Also gibt es heute halt wirklich keinen Grund, die mein Team mitzunehmen. <lacht> Deswegen gehen wir weiter mit unseren überparten Charakteren damit die Kämpfe ja schneller vorangehen. Weil wenn die sowieso Erfahrungspunkte geben, dann macht das überhaupt keinen Sinn, die überhaupt mitzunehmen. Also, das sie überhaupt keine Daseinsberichtigung. Ich bin auch hier so an Was? Okay. So. So, was Bestimmtes? stein findest du da drüben. steine findest du da drüben machst du findest du da drüben das da voll die hilfe ey. und die medaille habe ich nie übersehen ich suche das findest irgendwo da das ist doch mal lied wie das kann es nicht sein das ist groß dragolit weil war doch nicht großes drago lied was? lied oh mein gott und das dog war weiß denn der denn Da ist steht das alles irgendwie da drauf oder hat aber nein maske ist drago massiges Dragolit. Spiel, war was zum einfach so viel ein, bis ich immer das Richtige ab. war was? hier ist nur ein einziger Stein, der genau richtig ist, ne? Wat? Irgendwann muss ich schon das Richtige finden, kommen ja, Verarscht mich jetzt, Spiel gerade. habe so viele Dinge ein bis irgendwann werde ich ja finden, weil das ist Ah, da war so der richtige. Also warum irgendwie gezielt hier suchen, wenn man sowieso alles einsammelt und ja... Ja, man wird schon richtig, ich hau den einfach den ganzen Stein gegen den Kopf. Ist das das Richtige, ist das das Richtige, ist das das Richtige. ist der Rest hier unten? Ja. Ja, komm, gut zurück. Verderbt töten Ja, die Sachen, die du brauchst. Oh, danke sehr übergeben, Und dann schaut sich das mal an. Das ist alles, was ich brauche. Gute Arbeit, weißt du? Bikini, deiner Mutter hat mir immer bei solchen Sachen geholfen, allerdings hat sie auch nie das Richtige gebracht. Heißt sie wirklich so? Hab ich nicht gewusst, aber kam sie mit der mietern als ich sie um Diamanten gebeten habe, ist das zu fassen. Ja, Mama würde dieses Mal wahrscheinlich das gleiche machen oder vielmehr würde sie es auf jeden Fall machen. Tja, so ist sie halt. Deine Mutter, aber. Es war ihre, sagen wir mal, unorthodoxe Denkweise, die mich dazu gezwungen hat, über den Tellerrand zu schauen. Dadurch hatte ich einen freien Kopf, konnte die meisten, wenn nicht sogar alle meine Empfindungen fertigstellen. Man könnte also sagen, dass ihre Fehler eigentlich ziemlich hilfreich waren. Wow, wirklich? Weil man, dann hätte ich also gar nicht die richtigen Sachen bringen sollen? Mat, ich finde, finde was, wonach du nicht gefragt hast. bleibt da, das ist nicht nötig. Hä? Alles gut, die richtigen Sachen zu bringen war völlig normal. Auf jeden Fall danke für deine Hilfe, gern geschehen. mein Weiter sollte jetzt äh, versorgt sein. Ja, das ist alles, was ich brauche. Wird nur noch eine Sache, und die wäre: Ich muss rausfinden, was ich mir, was ich mir während der Arbeit anhöre. Da bekommst du sicherlich auch allein hin. Okay. Okay. Also nicht warum kommt die mutter eigentlich nicht vor warum kommt die nicht eigentlich vor ist auch relativ wichtig würde ich sagen wo und Trunks, alles klar Na, nächste mission drei sind noch übrig kurz versteck ja, warten wir mal immer mal zum kame aus zum la aus max zu power Kambula. Damals sind heißt das Spiel noch mal Dragon Ball Z Ultimate battle 22. Ja, wenn man den schied Code für die zusätzlichen Charaktere eingegeben hat, Ultimate battle 27, da haben die voll den Fehler gemacht. Im Intro hat man gesehen, wie irgendwie Son Goku und Vegeta Portal Ohrringe getragen haben und dann haben sie sich um gogeta verwandelt. Voll der Fehler ey. Das ist unverzeihlich, konnten wir so was machen. Er ist unfassbar. So, boom. Wofür brauche ich die medaille eigentlich? Die geben irgendwie nie aus. Äh, hi Krillin. Oh hey Was ist los? Sie sieht ziemlich weggetreten aus. Weil ich tun mir nie irgendwie die Missionsbeschreibung anlesen. Wozu soll ich mir auch anlesen, wenn mir sowieso jetzt gerade erklärt wird. hast du vielleicht mal kurz Zeit? Anscheinend hat Krillin Probleme, nicht mehr an C18 zu denken. Nicht mut Roshi. Ach, das hat er zu schaffen gemacht. Du hast sie seitdem nicht mehr gesehen, oder? Nein. Dann versucht doch einfach ihr selbst einen Besuch abzustatten. Das würde ich ja, aber dass sie keinen Key besitzt, habe ich keine Ahnung, wo ich sie finden kann. Oh ja, richtig. Karin über dir. Über mir? Ah, das ist sie 18. Ich bin gekommen, ich äh, um dir dafür zu danken, dass du die bombe aus mir entfernt hast ich dachte ihr will dich nicht bedanken du musst dich nicht bei mir bedanken na schön dann gehe ich moment mal Was willst du denn jetzt naja weißt du ich war äh, wenn du es nicht ausspucks bin ich weg warte würdest du mal mit mir ausgehen ja das könnte ich tun wirklich ich komme morgen zurück Super, Kalin, was ein date ja ja aber ich glaube ich träume ich hätte nie gedacht dass ich sie ja sagen würde also was soll ich tun ich muss dafür sorgen dass das date morgen gut läuft wenn du dir solche sorgen machst, hol dir doch den rat von ihrem schuh in der westlichen hauptstadt er hat mehr erfahrung mit frauen als irgendjemand sonst den ich kenne außerdem hat er auch nicht sehr gerade erfolg mit also ja du hast vielleicht, vielleicht besuche ich ihn ja ausgerechnet am schuh der baut aber den meisten mist mit frauen also also teufel sein Kill-Death-Count ist miserabel mit Frauen. Aber okay. Ich meine selbst am Goku hat es geschafft eine Frau zu finden. Das sagt schon mal aus. Das ist echt peinlich. Wenn du ja, so darüber danach denkst, ey. Jamsho, hey Son hey Krillin, was ist los? wir Brauchen deine Hilfe? Kriegen hat morgen ein Date mit der 18. Ach ja, du Fuchs! Ja, ich hatte gehofft, dass du mir sagen könntest, was ich tun muss, um das Date so reibungslos wie möglich über die Bühne zu bringen. Du willst also ein paar Tipps? Na, naja, sie ist ein Cyber und also habe ich keine Ahnung, worauf sie steht. Aber als allgemeine Regel sollst du einen vor immer in ein teures Restaurant ausführen. Jeder ist gerne was Gutes. Blumen, Schmuck, Themen verstanden. Aber Ich weiß nicht, ob ich genug Geld für alles habe. Ich würde ja was leid bin aber gerade ein bisschen knapp zwei kasse ich habe unmengen bezahlt um meine freundin eine tolle kette zu kaufen ich muss eine möglichkeit finden für mehr geld äh, zu verdienen wenn du es doch nur ein turnier mit einem geldpreis geben würde ja das wird nicht einfach gehen wir erstmal zurück zum kami aus wow. die haben schon nicht wie zufällig gerade vorbeischauen können im kami aus ein bisschen einfacher, gemacht. bis wir extra noch mal zurück Gegensatz zu Songo, wo kann ich mich nicht teleportieren? Er ist einzig, die so eine, der so eine Broken-Fähigkeit hatte. Hm, wenn es nur einen Schatz oder sowas in der Art geben, dem wir finden und verkaufen könnten. Aha, so viel Glück werde ich auf jeden Fall nicht haben, auf keinen Fall haben, wobei ich vielleicht einen Ort kenne, an dem du einen Schatz finden könntest. Was? Wie meinst du das? Ich habe neulich eine Höhle entdeckt, als ich ein Picknick machen wollte. Aber als ich sie betrat, wurde ich von einem Totenkopfrobo angegriffen. die von der Höhle konnte ich etwas Funkelndes sehen. Ich glaube, das war vielleicht eine Schatzkiste. Ich habe den fertig gemacht und bin dann abgehauen. Wenn du den Totenkopfrobo besiegen kannst, findest du vielleicht einen Schatz. Das ist nicht toll, Kalen? Brechen wir sofort zu dieser Höhle auf. Klar, es könnte meine Möglichkeit sein, ein erfolgreiches Statement mit C18 zu haben. position der Höhle, okay. Köln, okay, Kralin muss ich meine Trieb sein. So ist nicht hier ehrlich. Was sind das schon wieder gefunden? Ja, ich muss halt sein. Geh auch begeblich auf der Weltkarte hier hin aber ich habe es nicht gelesen. Auch Benno ist Mahlzeit, um deine Grundwerte zu erhöhen. Ach, ich habe noch nie gegessen. Ich glaube, ich habe echt noch nie gegessen in dem Spiel, doch einmal glaube ich am Anfang im Tutorial. Und das war es auch schon. Mist, verdammt! Ich hoffe, das ist jetzt der richtige Ort auch, ne? sogar alles klar ja lang das ist eine Höhle irgendwo sind wahrscheinlich auch überall dem eine warum suche ich wieder auf ich habe noch irgendwie 500 von denen Schon 57 mit dem ich kommt mir bis jetzt alles noch leisten, bis auf diese einen neuen Fähigkeit, wo ich irgendwie so Silber medaillen braucht so Also von dem ich nicht weiß, wie ich sie bekomme. Also, ja, jetzt hatte ich noch keine Probleme, irgendwie was zu kaufen mit den Dingen, obwohl es irgendwie so heißt. Ja, du brauchst die dinge um Sachen zu kaufen und so. Noch hier rein, hier ist eine Höhle, war schon mal hier drin. Das könnte die Uhr sein. Ah, Kralin, pass auf. 56. Wow, oh, Kalin, du machst einen Schaden. jetzt die 18 nicht mehr. Wartgesicht, ey. Gegen die Wand geklatscht, so erledigt 53, kein Ding, aber in die Fresse und wir schauen aber nicht hauen. Komme und weg, besser. Cool. das war einfach. und Wir sind praktisch einige Schatzrunden am liegen. Schon mal kriegen, das sind richtig viele Schätze. Hast du wohl recht? Ist ja unglaublich. Mit so einem Schatz kannst du zuerst ein Geschenk kaufen und sie in ein schönes Restaurant ausführen. Dank für deine Hilfe. geworden, die Hälfte der Schätze werden dir. Ja muss mir nicht du musst nicht mit mir teilen kriegen wenn ein date morgen gut läuft jetzt bestimmt noch ein zweit und da brauchst du noch mehr geld irgendwann wirst du also alle schütze selbst benötigen war wow, song danke danke vielmals das werde ich nie vergessen hey ist kein ding wir haben schon so viel zusammen erlebt du hast es verdient Bin schon ein paar mal gestorben und so sang weiß nicht wie es ist so ähm. Ich will eigentlich noch, oh, ich wollte mich noch in der Höhle umsehen. Da waren bestimmt einige Sachen. Ah, jetzt muss ich mir Katze angucken wie das hier läuft. Ne? Also ich raten in der Date wird ein Reinfall <lacht> irgendwie so was. Wir haben das alles umsonst gemacht. Ich sehe, hat hat schon kommen. Am nächsten Tag. Ich hoffe, die 18 kommt auch. Ja, man muss von, wenn man vom Teufel spricht, anscheinend ist sie da. Okay, kleiner Mann, ich bin hier. Bringen wir es hinter uns. Danke, dass du gekommen bist. Ich habe einen Tisch in einem netten Restaurant reserviert. Restaurant, ich bin ein Cyber, ich muss eigentlich nichts essen. Wirklich? ja wenn du einen Tisch schon reserviert hast, dann komme ich eben mit. Danke. Ja, sieht gar nicht äh, gut für die beiden aus. das läuft gut zwischen den beiden. Okay. wohl aufgestiegen. kuri Kurierin wurde aktuell. Warum wird er so geschrieben? Warum wird der so geschrieben? Kuririn. Ich weiß, dass die englische Sprache, das aber trotzdem. So. Oh, wir haben ja eine Menge Sachen, die ich vielleicht lernen kann. Mit 40 und so. Ja, vielleicht nicht schlecht. So. Ähm. Karte. Mein Gott. Wie geht das Spiel noch mal so? Gottes Versteck dazu so einfach zu finden ist gehen wir jetzt mal hier. Ein. Ja, ich spare mir Gottes Versteck erstmal auf, weil da kann ja nur dieses eine Gebiet sein. Da muss ich nicht lange suchen. Nach Dende meine ich, also da weiß ich, wo ich hin muss, was ich machen muss. Also, was ich machen muss, nicht aber wo ich hin muss. Da dauert es lange, hoffentlich. Hm. Dann gucken wir mal, was hier noch so ist. Wie viele Missionen haben wir? Ich glaube, wir haben sogar noch drei. Ne? Ich sehe nur noch zwei Sachen auf der Karte. Außer okay, nachher irgendwie ein Koch oder so ist wieder in Schwierigkeiten. Irgendwie so war ne? ich mal gelesen. So in der Beschreibung, dann wir diese eine, die wir schon mal gerettet haben. Ein zweimal Hilfe. Mit so einem hat so ein riesiges. Bitte rette mich! Diese Freaks sind einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Habe ich angegriffen Dorfbewohnerin. Keine Angst um die kümmere ich mich. Was bin nur ich hier? Gruppe wurde schon wieder geändert Da kommt mal her, ich habe Zeit für euch hier, komm! Also so das ist auch so kriegst du Angriff. Das gut. ja doch keine Chance hier. Ja. Boom. Boom. Boom. Sehr mal am Leben gehen. Jetzt nicht mehr. Fans, key und MP oder TP sagen. Falsche Spiele. Falsche Rollenspiele. Fight, fight, fight, fight. ist noch am Leben gewesen. Yep. Oh, oh. Theopathische Macht von master kai natürlich. Jetzt bist du wieder in Sicherheit. Ach, vielen Dank. Ich dachte schon, das wäre gewesen. Moment mal, wer bist du? Ich bin ein Retter. Was Ach, ich bin finde, so wie meine Haare aussehen, hast du mich wohl nicht erkannt. Ach, du hast recht. Du bist wirklich du bist wirklich Du ganz anders. Ah, es ist viel passiert. Oh, du bist aber ganz schön oft angegriffen. Es ist einfach furchtbar. Meinst du, dieses liegt wieder an mein Essen? Riecht es wirklich so gut? Nein, weißt du was? Mit denen stimmt was nicht. Die müssen nicht für einen den supermarkt halten. Meinst du das wirklich? Das war ja schrecklich. ist einfach besonders vorsichtig, wenn du was zu essen dabei hast. damit habe ich das verdient? Ich will doch nur was Leckeres kochen. Also, ich gehe da mal. Pass auf dich auf, okay? Halt, du darfst noch nicht gehen. Ich muss dir noch für meine Re äh, Lebensrettung danken. Bitte nimm das. Fleischstücks, Gang, Rezept und Ei. Was? Bist du ja auch ganz sicher? Absolut, ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich dir weniger geben würde. Vielen, vielen Dank. Nein, ich danke dir. Sollte ich nochmal angegriffen werden, ziehe ich darauf, dass du mich rettest. Es würde mich nicht überraschen, wenn sie noch mal angegriffen wird. Da kam schon, letztes Mal sie angegriffen wurde, war Jahre her, okay. Kannst du jetzt nicht, ist jetzt nicht gerade sehr oft, die wurde irgendwie einmal, alle ein paar Jahre angegriffen. Aufgestiegen wäre es aufgestiegen. Ich habe doch niemanden meiner Gruppe wie groß groß Ja, genau. Ja, nächste, so. das wäre noch denn Versteck. Ja, Gott versteckt. Entschuldigung, Aber denn der ist Gott. Ne? ist genau gleich läuft und um das gleiche hinaus ne sind beide grün und Zell auch der ist auch oh Gott ja Ahnung so. ist die letzte Mission ich meine da war noch eine übrig irgendwie ich wollte schon sagen ja da muss ich wahrscheinlich erstmal hier weitermachen ne ich wollte schon sagen eine wurde doch erst freigeschaltet nach der Zeit oh willkommen wie sieht's aus ich habe gerade ein paar Anpassungen im Raum von Geist und Zeit vorgenommen. Humor des Raums von Geist und Zeit. Brauchst du Hilfe? Und es wäre wunderbar, würdest du was tun? das veränderung nimmst du denn vor in der kann man momentan maximal zwei Leute Platz. Ich hoffe, er steigen sollen können. Wenn man denkt, wie stark unsere Feinde in letzter Zeit sind, finde ich, dass eine Verbesserung angebracht ist. Mein Gott, denn der denkt echt nach über die Zukunft. Verstehe keine schlechte Idee, du meinst, ist Vorsicht besser als Nachsicht. Wenn es nichts ausmacht, ich bräuchte tatsächlich ein paar Gegenstände für die Verbesserung: Phantomsand, grüner Kristall und roter Kristall. Und das wären alle. Ich glaube, die den Phantomsand findet man bei einem Schuh in der Nähe. Wenn du mal Informationen über die anderen Sachen benötigst, sollst du mit Mr. Popo reden. Was da bin gleich wieder da. Du kannst mir auch direkt sagen, du stehst direkt neben mir. <lacht> Danke für deine Hilfe, Songo an. Ich tue so, als hätte ich nichts gehört. So, ähm, okay, phantom dann habe ich mir schon gedacht ich noch nicht bei am schuhen nee, meinst du bei am schuh ist versteck oder weiß ich weiß was du findest wo du findest was du benötigst äh, habe schon habe ich schon aber wo finde ich dann eine Finden man bei Yamsho in der Nähe. Was meinst du mit Jamschuh in der Nähe? Bei dem sein Versteck oder was? Okay, gehe ich mal zu Yamsho's Versteck. Also bei schuh in der Nähe, also bei bei Yamsho's Bude oder bei schuh wo, wo, wo weiß ich ein bisschen, wo der jetzt gerade ist, ey. Okay. Na ja, klar, ich Schutz versteckt. Warum, warum tun sie sich eigentlich alle so darüber streuen, irgendwie hier die Dinge zu nennen, ja die Gebiete? Okay. Also, ich nehme jetzt mal an hier irgendwo, ne? Beim Phantomsand, also hier ist hier ist Sand, also ich meine jetzt richtig, ne? wahrscheinlich ein Dinger ja hier. machen wir ganz einfach. Bonk. Oh, am Schuh. Dann nichts Ich habe so zum ersten Mal getroffen. Versuchen einen den Dragons haben wir damals eingeführte Abenteuer erlebt. Ach, schöne Erinnerung. Hätte nie gedacht, dass wir uns als Freunde so lange kennen würden. Der schuh sah so cool aus, als er noch lange Haare hatte. Ich habe noch meine Trainingsausrüstung hier. Du kannst sie gerne haben, wenn du willst. Okay, cool. Danke, dann kaputt gemacht. Das hat nichts dagegen. Ne? Oh. Ich habe schon nie gesehen. Jemand da steht ja am Schuh dran. Ne? So. Bin jetzt den Phantom Sand, machst mal alles kaputt, Na, dann wird das schon einfach zu finden sein. Also ich bin gerade auf der Suche nach Batjams Schuhen. Ihr könnt mir ruhig helfen. Ja, da. Also, dreck Okay, wir sind ja in der Wüste und wie es der super will, sie haben schon in der Nähe. Also muss ja irgendwo ja im schutzhaus kann ich nicht kaputt machen. Hey! Warte mal, da ist was Blaues. Warum ist das jetzt da? War vorhin nicht auf der Karte. Verhaschung! Und Tom sein. Okay. da oh, echt. Beep, beep, pup. Hä, wie bitte? Hey du hast schließlich den Streit begonnen. Beep, beep, beep. <lacht> Wenn du in meine Faust reinlaufst, dann. Na ja, da wollte ich. Nicht. Alter okay was ähm, ich los ja man das dinge die hier überall viel einfacher wenn ich andere charaktere ja männlichster charakter einbringen muss jetzt feiern einen pinken strahl ab ey. ich habe schon mal angesprochen nee, ne. So, oh ja, und stirbt Gott. unglaublich, wie böse die waren. Hat fast so böse wie es selber. die, so ja, ich habe den Lieferjungen für dich gespielt. Gott. Wenn das dein Name ist, sei ruhig stuhl Mann. Gott, ja, ich habe den Stoff. Ich bin wieder da, ende Vielen, vielen Dank, Mister Popo. Natürlich das mir den Rest. Boah, das dürfte reichen. Kapazität des Raums wurde erhöht. Ich habe mir auch einige Freiheiten bei der Dekoration erlaubt. Das ging schnell. Natürlich warum wird der Zeitfluss beschleunigt. Ah, Okay, im Augenblick draußen sind Stunden drin, ganz genau. Aber selbst außerhalb ist Mr. Popus Arbeit in Sachen Qualität und Tempo herausragend. Jetzt werde ich aber nicht rot. Möchtest du mal hineinschauen? Warum nicht? Danke. Ähm, wie war es? Es war genau das gleiche. Wie war das Essen, oder bilde ich mir das nur ein? Nein, nein, das Essen ist wirklich dasselbe. Schmeckt es dir nicht? Ich will mich ja nicht beschweren, aber besonders lecker es ist es nicht gerade. Ah, möchtest du vielleicht etwas schmackhafteres? Ähm, eigentlich schon, ja. Tut mir leid. Alles klar. Ich werde mal nachdenken, in den Raum darf nicht allzu gemütlich sein, sonst wäre es ja kein richtiges Training. Vergiss es. Hä? da Piccolo? Ja, du bist doch bei uns in der Gruppe, hallo? Krieger haben nicht dann Luxus, rund um die Uhr fein zu speisen. Wir müssen alles geben, egal unter welchen Umständen. Deswegen trainieren wir. Ja, Sir. Ach, und noch was. Wenn du auch nur irgendwas Leckeres im Raum einlagerst, hast du Son Goku, hat Son Goku schon verschlungen, bevor du wieder draußen bist. Ja, böses Lachen. Dann sollten wir lieber alles so lassen, wie es ist. Einverstanden. Das ist eigentlich voll krass, ey. Ja, weil du hast so ein Raum, denn dann kannst du voll irgendwie viel Freizeit haben, du kannst ein Jahr lang Freizeit haben. Und ein kein Tag vergeht. Okay, ein Tag vergeht. Draußen. Da weiß jetzt los. Wieder gott Versteck. Ah ja, Mr. Popo jetzt, ne? Wo ist er? Wo ist er? Okay. teleportiere mich noch mal hin hm. ja ist das noch nicht doch ganz versteck mal ein abschluss bestimmter neben stories Was ist er denn immer das Muss ich jetzt extra den Bereich noch mal wechseln oder so? Und da gehe ich mal hier hin und eine Bohne ab. Dann komme ich wieder zurück. Du kannst nichts dagegen machen. Mhm. So, Bohnen, Daddy, und jetzt können wir wieder rein. Nee, mir ist Popo steht, da nicht mit der Mission. Sonst war so ich den in den Popo. Dort da ich muss mehr material sammeln okay was geht entschuldigung kann ich dir helfen oh also ich habe mich nur gefragt wie es dir wo geht mir geht's gut mir geht es immer gut aber es ist trotzdem schön dass du da bist ich möchte dich etwas fragen wirklich ich würde unseren neuen Wächter gerne ein paar Möbel bauen, die zu seiner Statur passen, aber dazu brauche ich Materialien. Allerdings bin ich gerade sehr beschäftigt. Könntest du sie mir vielleicht besorgen? Jawohl, natürlich möchte als Hausmeister. Ich helfe gerne, denn ist ein guter Freund von mir. Danke, was soll ich besorgen? Also, ich brauche etwas Holz, aber der Wächter Erde und ich dürfen keine Lebewesen töten. Das heißt, Holz von unnatürlichen gefällten Bäumen kommt nicht in Frage. Aber wir können Holzschnitzel vom Bäumen nehmen, die umgeweht wurden oder durch andere natürliche Ursachen bestützt sind. Okay, bist du sicher, dass Holzspäne ausreichen? Brauchst du nicht eher Nägel? Ich bin ein geschickter Anpacker. Wenn du mir genug Holzschnitzel besorgt, kann ich daraus Möbel bauen. Ich habe, das habe ich auch schon für die letzten und die vorletzten Möchte so gemacht. Das gleiche, ich werde mal sehen, was ich tun kann. Wenn du mir eine gewisse Menge gemacht hast, schenke ich dir etwas. habe ich sowas? Sammler als Zongorn, holz Holzspäne. Ja, natürlichekeiten wie solchen das machen. Schlucht genau. Ich würde beim Fluss in der Schlucht. Was für eine Schlucht? Fluss in der Schlucht. Im was für eine? Fluss in der Schlucht. Okay. hier nee, nicht da Boah. Oh, okay was meint er mit einer bestimmte anzahl wo soll ich ein bisschen was für eine bestimmte anzahl du haben würde schon wieder so eine quest die könnte jetzt hier wahrscheinlich ewigkeiten dauern wenn ich pech habe in der Schlucht. Hier ist kein Fluss, hier wollte ich aber eigentlich gar nicht hin. Das auf der Karte wird gerade was angezeigt. Ich wollte eigentlich hier hin. Ja, ist eine Schlucht, ne? Wo Haus ist. Großvater song natürlich. Ja. ja mikrofon ausrichten eine Ahnung. schon wieder so eine mission wie mit den fischen ja Muss erst mal wieder nachgucken wie das geht ne? wahrscheinlich das dann kapiere ich jetzt vielleicht fluss in der schlucht ah. noch nie die dinger bekommen also wenn ich mal an die spawnen jetzt fluss in der schlucht Warte mal schlucht da sind doch keine bäume ich nehme an die werden irgendwie so weiß nicht so angezeigt irgendwie war schon wieder nicht so viel information finde ich oder eh. bin ich mir wieder nur ein ja, irgendwo ha, wird schon wieder so eine nervige zone habe ich so sind fische oder, ne? hm die holzspäne die südöstliche inseln ich bin noch gar nicht da doch ich konnte sogar dadurch habe ich jetzt nicht mitgerechnet der einzige information hat der mir jetzt gegeben hat ist am fluss in der Schlucht, was zum? Gibt's irgendein Ort der Schlucht heiße. Also Gebirgebereich, Schluchtbereich da. Ja, Schlucht im Namen, da muss doch da sein. Da muss mir schon ein bisschen mehr Informationen geben, Kollege. Das ist ganz schön miese arbeit für einen wächter von gott Kollege. Woher soll also ich bitte schön wissen dass ich eine bestimmte was für eine bestimmte anzahl ich brauche damit ich ein geschenk kriege ich nehme an mit bestimmter anzahl meinst du jetzt die 15 stück oh ja. so ich nehme an hier in der Schlucht ist hier unter Wasser irgendwie. Ich habe nichts davon eingesammelt irgendwie. Das kam. Ich würde sagen, wer wird nicht meine Lieblingsquest werden. wir Ich Baum umgeflogen und da habe ich gold von bekommen. habe da ich das nicht bekommen? Weil der irgendwie so blöde Moralen hat, Wir dürfen keine Bäume fällen. So also ein Naturterrorist ist so hier mit aus? Hey, Holzstück, zwei Stück. Okay, ich habe zwei gefunden. Also hier bin ich schon mal. Auf der richtigen Spur, nehme ich an. Gut. Da. Also bei so Holzdingern die schon kaputt gegangen sind. Mal so sagen, das ist auf natürliche Weise passiert, so ein ganzer Baumstamm ist ins Wasser gefallen. Nett. Das ist irgendwie nicht so, macht für mich nicht so Sinn, aber ich habe keine Ahnung von Natur. Ich mache eher Natur kaputt anstatt mich um Natur zu sorgen. Du, komm mal ja Wüsten, Gazelle brauche ich noch. Das, ist das einzige, was mir in der Tierwelt noch fehlt, ja. Der Enzyklopädie. Ich hätte gedacht, habe gerne Wüsten Gazelle. Wesen sind ja keine Gegner, die mir auf den Nerven gehen. Ja, komm. Weiter geht's. Da schon von Weitem gesehen, was machst du jetzt? Noch ein ich darf jetzt nicht wahr sein. Und Dragon Ball. Nein, Dragon Ball schmecken nicht so an. Das kann es ja nicht sein, mir jetzt einer fehlt. Haben wir ja falsch geskriptet oder was? Ich hoffe, wir respawn wieder. Ey. Okay. Warum ein Ding? Das darf jetzt nicht wahr sein, ey. Oh, was ist denn? Nicht kaputt gemacht? Doch. Oh, ich habe noch nicht kaputt gemacht. Äh ein ding gibt es jetzt nicht nervtüten ist schon wieder muss da jetzt so eine nervtöten Mission? mission habe es gewusst ich bin vor von denen schon vorher hatte und der mir schon seine blöde beschreibung gibt muss hat er ja sowas kommen kommen Okay. Komm hier oben irgendwo. Nö. Und hier endet das Gebiet. Oh. Also, was war hier? Ja, jetzt irgendwie daran liegt, dass die nicht die richtige Anzahl da irgendwie rein programmiert haben oder so, ja dann oh. darf einfach nicht wahr sein, ey. Egal. weil ich jetzt geplant habe, ist, ich gehe jetzt noch mal einmal hier hin. Und dann gehe ich noch mal zurück zu dem Ort. Also, gibt es auch irgendwo einen Fluss. Hier ist ein Fluss. wo man da. Ja, da. ja ich finde ich ja da was. Was jetzt, wonach ich suche? da hm. hm. Na irgendwelche kaputten Bäume? Wahrscheinlich nicht, ne? Nö, alles klar, gehen wir mal zurück direkt äh, Warte mal hier ne wird da mal los ja. Tot langweiliger part habe ich ein so gefühl wir sind die letzten 10 20 minuten von? aber hat soll wesens weiß ich so ungefähr was ich machen muss aber funktioniert jetzt auch weil sonst wieder ganz schön nervig okay so ich hey, will habe ich jetzt hier verarschen das heißt, ich habe irgendwo einen verpasst wahrscheinlich wo gibt es jetzt nicht ey. und jetzt ja irgendwo ein versteckt den ich nicht an die sehe oder was ich ruhig mal mehr von den die ich packen können und nicht nur ganz genau 15 sachen in diesem spiel zu finden ist so schwer eine alleine idee mit einem wir fehlen in fast jedem gebiet noch 10 20 d medaillen und ich suche alles ab in dem spiel stehen nicht jetzt sind die best versteckten aller zeiten jetzt gehen wir die ganzen gegner auch Oh, ich werde mein jetzt nicht den park beenden ja, noch hier extra reinschneiden oder irgendwie so was wird schon gerne jetzt auch noch erledigt kriegen ja vielleicht ja, nicht wahr sein ey. Ja. schaden muss wie das gibt es jetzt nicht so ein ding verarschung da bin ich schon wieder voll nervig gerade wahr sein irgendwo muss ich das übersehen haben kommen ja ich habe keine ahnung super Auch jetzt hier suchen, aber die ganzen Gegner, die gehen mir ganz auf den Nerven. Ich kann ja nicht irgendwie die Gegend absuchen, wenn ich so durch die Gegend düse. Mein Gott, ey. Ein, ein Ding, ein einziges Ding. reichen Die Dinger schon meint er mit, ich gebe dir ein Geschenk, wenn ich alle 15 bringe oder so. Da warte, da muss einer sein. Oh gott, zum Glück, ich habe auch noch hier erledigt durch drei Stück. Aber er hat gesagt, wenn du mir eine bestimmte Anzahl gibt, ne? meint er jetzt mit bestimmte Anzahl die 15, aber wenn oder jetzt noch mehr das, das verwirrt mich jetzt gerade jetzt extra noch mal hier durch Da darum sich auch noch so ein Ding, glaube ich. Nee, das steigt. ich gehe jetzt noch einmal hier so rum, Was noch was ich glaub, die Gegner haben mich aus den Augen verloren. Gut. Ja, vielleicht will ich ja noch 20 so. Äh, hier ist nichts mehr. Nein, man. Ich will nicht fliegen. Ja, was kann der mir denn großartig geben? Ne? Das ist jetzt hier die Frage. Irgendwie so ein Geschenk, irgendwie so was, irgendwie meine Freundschaft erhöht mit einigen charakteren oder so. Das einzige was mir jetzt so einfallen will, kann mir doch nichts Besonderes geben, ja? Ne? Ich gehe jetzt trotzdem noch mal hier durch die Gegend rennen. Ich diese Dinger tauchen noch irgendwo anders auch Man kann die noch woanders finden, aber... Was soll's? Da ist noch ein toter Baum. Aber es ist kein ungekippter Baum. Da also sind noch tote Bäume. Jedermanns Zeit verschwenden, aber was soll's? schon 20. 19 reichen. Glaube ich. ja wahrscheinlich wieder online so nachgucken, was ich bekommen hätte oder so. Oder ob ich das bekommen habe, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Na gut, leck mich, ich gehe jetzt und gibt ab. war ich jetzt hier eine Stunde, ich bin schon eine Stunde hier am Sitzen, weil ich jetzt hier noch eine Stunde rumsitze und mit Ast absuche versteht ihr es ich wollte suche erst absuchen nach <lacht> das war witzig also ich komme erstmal mal hier an und reiß die ganzen bäume ab während ich fliege was also 15 gefunden hier bitte nimm das vielen dank und das alles hat ich kriege so ein warmes dankeschön Du hast alles gefunden, was ich brauche. Vielen Dank, bitte. Nimm das zum Lohn. Schön, dass ich helfen konnte. Denn wird sich bestimmt auch freuen. Vielen Dank mal Zum geworden Okay, wir sagen, wir werden im Part hier. So. Das musste sein. Das musste was man sein. So ich meine part hier in der nächsten folge geht es dann weiter mit ja sehr gut Oh, was okay geht es dann schon jetzt nächstes mal weiter ich habe so meine zweifel sind die unterbrechung voll lang also ja und dann sage ich danke schon für zuschauen in der nächsten folge gucken wir mal wie es weitergeht ich hoffe mal es geht direkt hier zur nächsten Saga weiter das wäre sehr toll und ja dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder ich danke mich bedanke mich alle fürs zuschauen ich hoffe, euch hat der gefallen. fallen. Wenn ja, hinterlasst wieder ein Like, ein Abo, ein Kommentar, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.